Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Das Ding ist immer noch verschlossen. <lacht> ähm, ja, in der letzten Folge sind wir mit Iris ein bisschen hier durch die Slums von Sektor 5 rumgelatscht und von den turks hier nicht erwischt zu werden. Und ja, da sieht irgendwie aus, wäre da irgendwie was bedeutend ist. So, das Ding ist hier noch ausgegraut. Das heißt, hat. Ist auch gut erkennen, weil ich dann noch mal hin kann. Das finde ich sehr gut. Und ja, ähm, hier ist noch eine Nebenmission. Ich weiß nicht genau, was das bringt, dazu machen, aber machen wir halt mal. Und ja, wir gehen jetzt hier mal weiter. Ähm, ich hatte eine Ab mit Cloud im letzten Part. Das heißt, wir können jetzt mal, obwohl mit sechs dinger werde ich wahrscheinlich nichts lernen können. Also ich möchte mir einmal angewöhnen, das jetzt mal ein heiliger Magiekreis lernen. Geschicklichkeit 0 Prozent. Angriffsmagie innerhalb des Fels wird automatisch zweimal gewirkt. Magiekreis beschwören. Begrenzt auf einmal während des Zweckes. Magiekreis ist das auch eine Fähigkeit von ihr. Gebet Und jetzt Magiekreis einfach so Dings ja gemeint. Wenn sie direkt drückt, kann man das irgendwo nachschlagen? Hier. Magie Kreis kann mit Magie eingreifen und der Gefährten halten. Wenn du mit vier gedrückt hältst, führt sie einen magischen Angriff aus. Ja, nur wenn er gedrückt hältst, ne? Ja, und ich los, also, das hat eine besonders mächtige Magie zu entfesseln. Schnell schnell angriff auswählen, entscheide ich nach Kampflein für passenden Angriffe. Ich verstehe jetzt nicht, was das mit Magie Kreis zu tun hat. Das, keine Ahnung, ich muss sie noch ein bisschen öfter steuern und die Kämpfe müssen mal ein bisschen länger sein, mit sie auch ein bisschen testen kann. ja kämpfen sind immer zu schnell vorbei, bis ich sie irgendwie gerafft habe. sie funktioniert im Kampf. Es bewegt sich. Ja, aber nicht mehr lange. Smogger, hey, euch kenne ich. Ja, sie muss gedrückt halten, ne? Okay, keine Ahnung. laut sammel mal ein atp wenn es geht ich versuche mich mehr mal zurückzuhalten erstmal. kosten die ATB? ich habe nur einmal so cloud analyse wirksam blitz natürlich wo sie hat sie stumm jetzt als Krankheit sehe ich da unten. da so, sie schießt so. das ich gedrückt halte, schießt sie auch. Verstehe ich noch nicht so ganz. Verstehe nicht, was das mit dem Magiekreis hier auf sich hat. Aber okay. So, da kommen wir zu dieser Einquest hin. Zeigt mal, ja, super. Das habe ich jetzt nur eine Abkürzung geschafft oder was? Na, super, nicht mal wieder bekommen oder so. Heil du mal bitte. Ja, ich glaube, bei ihr ist Magie irgendwie besser aufgehoben. Das ist ihre. Wert vergleich zu Clouds, ich meine, Clouds hatte Cloud hat die zweithöchste Magie 107, 149. Ja, ist definitiv die Magierrolle in diesem Spiel, was ich ja schon wusste. Dann ähm übernimmt, aber ich sehe auch da. ja auch da wenn man sturm auflädt da da ist so ein kleiner kreis unter so drei zeichen wenn er voll ist dann kann ich sturm einsetzen okay ich weiß aber immer noch nicht was dieses ding hier sein soll ich soll ja, um ihre dingen zu lernen um ihre fähigkeit hier heiliger magie kreis hm, winzig chakra stehe immer noch nicht wie hat funktioniert anges magie innerhalb des fells wird automatisch zweimal gewirkt bin ich jetzt ganz blöd aber das müsste ja eine fähigkeit sein Boah, ich bin auch blöd das Müsste eine einzelne fähigkeit im kampf sein ne? so wie ich haken tritt und also was okay, ja, okay, ist klar, ich habe es verstanden, glaube ich. Ich glaube, ich habe es verstanden. Kommst du nicht Nicht Ich sehe schon, alles klar. man klang es jetzt schon wieder so, als wärst du irgendwie in der Höhle drin oder so. ist weißt dieser du, Effekt wie name? Ich weiß nicht, wie man, wenn man muffelt, also weiß nicht. Kennt ihr, wenn ihr nur irgendwie englische Worte kennt, aber nicht die deutsche Begriffe davon, weil sie nicht weil hier zu viel englische Sachen irgendwie. Vielleicht kann man ja den benutzen, oder so. um hoch zu Sie klingt irgendwie gemacht, also weil nicht so. Es wird den Helm tragen, wenn man hat und so blöd ich genau. kann die deutsche Sprache. Da nicht. Sollte es klappen. da haben wir noch was. Nee, ich muss sogar dadurch oder auch nicht da ist ein hebel hm. Aber das kann man sowieso nicht betätigen oder so ne wenn das offizielle weg ist also los uh, uh, uh. Aha. Oh, ach so da muss ich mich nur gewöhnen da man klettern kann konnte man im original nicht so und jetzt kann ich bestimmt von hier ne? sind hat immer für funktion wenn man immer noch vor einer seite hier hören auf man kann sehr geschickt gelöst er findet haben so Na also, wir geschafft braucht sich nicht zu bedanken ich will nur bezahlt werden meine Gesellschaft ist ja genug. Wie? Wie? Wie? spaß so Spaß, so rum zu trollen, ne? Kann ich wahrscheinlich nicht ne? Noch auf. Nicht na dann nicht ja, eine YouTuberin, immer zu pflegen, sagte äh, oder vielleicht immer noch keine Ahnung. Ich verfolge seine ja mehr. Hm, halt, oh. wir sind unbesiegbar. Ich hätte es wissen sollen, aber die ja nicht. Äh. ist die tags nicht ja Hier kommen gleich noch mal, Wie wir Bleib wachsam. Ach, was. Da sind wir jetzt extra den ganzen Weg hier um Alles in Ordnung, Wir ja, wir haben einen riesigen Umweg eigentlich nur genommen. ganze zu einem krieg führen okay oh, hello, da die von da einen namen gerufen ich rede mit der dann nicht jetzt sind wir in den slums von sektor 5 jetzt genauso schäbig aus heute halt ein bisschen anders hey. Das kann ein Schraubenschützen ein Schwert, du. Nein, erstmal muss ich sitzen. Boah. Weißt du, wie schwer das Teil auf meinem Rücken ist? Oh Gott. Ich höre ja Musik, große Musik. Es muss ja so ein... Ja, ist auch gut. So, ähm. Ach ja, ich weiß welches Gebiet wir sind vom Original. Wie Sie hier sehen können, ob man wohl ein da, Kopfgeld bekommt, die Leute von ihrer Ah. <lacht> Scarlett hieß sie, glaub ich, ne? In den Slums sind wir sicher, oder? Können Sie unseren Zuschauer nicht kurz berühren, nachher sehen? Wie die Und's derzeitige Lage ist. In Makorea 5. Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits ich unter Kontrolle. Überlegt, es besteht melden, keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten. Das kann. finde ich gut. Wir Seien wir. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Marco Reaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Menschen Aufnahmen aus Marco Reaktor 1. Natürlich ist schließlich meine Pflicht, meine immer zu verteidigen. Äh. Ha, ich bin nicht da auch dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein. Hat der Shinra konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Das finde ich gut. Wir sollten alle gemeinsam Ich versichere Ihnen dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird mich gefilmt! Ne? sagst du jetzt erst. Ich wollte schon sagen, musste man sich angucken, ja, ne? Story, Alt, ne? ist gut, Claudie ist nicht mehr auf dem Bildschirm. Stehst du etwa auf Blondinen? das hast ja schon zwei hübsche Mädels hier als Begleiterin die du ein Auge werfen kannst. Ich hasse Avalanche. So eine Taktik zu hmm. dann gibt es dann noch einen weiblichen Charakter. Ah, Irgendwann, aber ich glaube, die ist zu jung für dich. etwas schlecht. ist auch so was von zurückkehren, ja ich Interessiert mich nicht hier ist der truhe ja ja doch ja. lass mich erkunden mädel nicht lassen dachte von hier sehe ich den reaktor ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist mogi Was geht? Ich muss los. Pff. Ihr könntet Brüder sein. was Der ist doch nicht allein so badass wie ich oder so handsome. Schau mich mal an, und schau ihn oh, an. Ja. Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Oh, wir haben uns den Reaktor Klima. angesehen. Ach, übrigens, Eris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof. Hat sie ihn einfach zur Seite geschoben. Wo bist du gewesen, Eris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit! Hallo, Eris. Sie ist gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Ah, ha, ha, ha. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was? Jederzeit wieder All diese Leute müssen wir also wahrscheinlich festmachen machen. Irgendwann. Das ist mein kleines Geheimnis. Und ein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Ich bin übrigens noch das hier. der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Das hier ist der Helmchen. Ja, schubs einfach den Stuhl hier aus dem Weg. Nimm das. Ah, oh, ist an der Wand. Hm? Hallo, ich habe Aris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gerne um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Oh. Ja. Äh. Das ist ein bisschen zu Mäder gerade. Hände waschen nicht vergessen, Leute. Aber übrigens Zeit, dieser Hund. Magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Hm. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach die. Hast sie sicher verschenkt. Hab ich. Hä? Wem? Sag schon! Habe ich vergessen. Ja klar. Ja, Was? Ich glaube, du schwindelst. Ach. Das nachdem er gesagt, ich lüge nicht. Wie kannst du das noch vergessen, Cloud? Das war da nur, was weiß ich, wie viele Tage? Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. So, Dann sag mal. Oh ja, das sieht sehr bekannt aus. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. <lacht> ja, immer noch diesen riesigen Garten. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Ruth ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Oh. Oh. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Mhm. Und hiermit ist er vorbei. Hm? Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wo hat ich What? dich denn überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Ach, Eris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir. Okay? Warte. Ach ja. Der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud ah. mit. Ich wollte ja. dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. <lacht> ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Ja, ein bisschen anstrengender als, als Avalanche, ne? Ich brauche was zu essen. Oh, ein Kürbis, geil. Sagen Sie mal, sind Sie? Ach, nichts. Ja, bin ich. Ihr hat meine Augen wahrscheinlich schon gesehen, ne? Ich bin voll mit Marco. Na gut. Hm. Kann ich mal klopfen? Ja, das Lied kenne ich noch. wird man klar und deutlich aus. Ich glaube, alle Lieder hier sind eigentlich Remixe, aber manchmal hört sich das halt irgendwie schlecht so aus ich sag für blumen. Hm? ja blumen das sind diese dinger die aus dem boden wachsen cloud hm. ich weiß es jetzt ziemlich egal aber er ja, hat gebiet sieht genauso aus wie im original Find ich cool hm. nicht gut wenn die nostalgie genau stimmt Ich bin wieder hier oh. so hier. Huh? Oh. Nimm. Oh. Gut, da. dann mal los. Klaut mit einem Körbchen in der Hand. Jetzt habe ich alles gesehen. <lacht> äh, schön. Oh, ich bin wunderschöne. Ich hatte so einen schönen Traum. Ich hoffe, einen wunderschönen Blumenbeet. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus die blumensorten aus die zum Helmchenhof geliefert werden sollen. Drück in der Nähe des Blumenfelds zeigt, um ein paar Blumen einer sorte zu pflücken Je nachdem welche blumen du ausgewählt hast ändert sich später die dekoration des helmchenhofs ok was weiß ich hier diese, weiß. diese blume steht für ein reines herz die findet man nur äußerst selten ich glaube wir brauchen noch ein paar blumen mehr was meinst du, welche nehmen wir? Nach ja. ich kann nur da okay, so nur die yep, nur die hat weiß ich da waren jetzt zur Auswahl. Die ja noch also nur drei habe ich hier irgendwie zur Auswahl. Was sind das hier für? nee dann nehme so ich doch die gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. So viele wie möglich hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr? Ja, hm. sollte die finde ich aber nicht so toll. Als wir sind hat sie noch nicht gut aussehen. Dinge sind da so, weiß ich nicht. Das sein soll ne, ich nehme noch mal die. Wahrscheinlich. So. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Hämmlchenhof gehen. gehen. Oh Gott. Ach, du lässt mich vorgehen, als ob ich jetzt noch weiß, was Sieht sehr komisch aus. Die klappt vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe ja. bestimmt total bescheuert aus. <lacht> doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Ja, lauf ich mal extra ein bisschen langsam. Wobei überhaupt nicht? Das <lacht> <lacht> ähm, ja, das gibt schon ein komisches Bild ab. Wohl Schönes machen werden. Keine Ahnung können ja später mal vorbeischauen wenn sie bestimmt essen jetzt es ich kann an jeder zeit irgendwie die Blumen ändern oder was interessiert mich das eigentlich ich glaube das ist mir eigentlich relativ egal ne oh ist das ein Tannbaum so aber noch weit weg nee 33 ich beschleunige mal ein bisschen aber dann gehen die blumen ja kaputt das kann ich nicht machen dort ah. oh, tauben also gut ich warte hier auf dich in ordnung aber das wird sicher langweilig geh doch in die stadt ah. Wo denn? Ja, und dann können wir uns endlich mal ein bisschen umschauen und vielleicht ist eine lied noch finden wollte ich ja übersehen habe ne? Na was hat denn alles Ich höre ein Lied, eine Materia sammlung ist echt schnieke. Sieh dich mal um, ja oder dat. nein. Ich will nur deine Musik costa zoll ja auch eine Stadt, die wir nicht sehen werden. In diesem Spiel so haben wir irgendwas hier noch nicht. Nö. Wir haben alles. Wir sind sehr fleißig. Ja, gut, alles gut. Ja. Hm. Oh, du bist dieser eine junge, ich kenne ich doch Wo ist Aris? im Hähnchenhof. Okay, hey, du, ich wusste, du verfolgst mich überall hin. Beschäftigt zu sein, dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Okay, sag hast du jetzt neue Sachen? atb -Boost. Oh ermöglicht möglich mit den Einsatz von atb -Bus bei aktivieren mit der Stand der ATB-Leiste verdoppelt kann nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Was genau bedeutet das, dass ich jetzt ein ATB mehr? Also was Ich kaufe mir noch eine Analyse, weil warum nicht? Da kaufe ich jetzt auch einfach mal. Aber du hast immer noch ein danach. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Okay. Cloud, ich habe großartige oh. Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermaterial aufgestellt. Das ist nie da gewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermaterial nur in der Natur entstehen können. Wißt Sag bloß. du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator. Mit dem du virtuell gegen es kämpfst und sie dir zu eigen machst, ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Scheint das Geheimnis haben eine neue Funktion vorbracht. VR-Mission: Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen es kämpft. Okay, Sag mir bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Oh, Habe schon wieder einige sachen erledigt hier aha jetzt äh, war dann wir gleichzeitig mit einem angriff besiegt ja anfang gegen den äh, gegen da, da, da, da, da, da, da, da, da. kamst du mal zum, mit der espa Okay, okay cool ja, das ja, ich weiß immer noch nicht genau wie man das macht aber ich näher mich äh, welche als subs jetzt äh, wird ja wohl auch irgendwann nach der zeit ähm, weiß ich nicht ich tue mir jetzt einfach noch mal eine neue analyse maximieren ich weiß ja nicht wenn man die verkauft maximierte materia hat nämlich glaube ich relativ gut geld eingebracht und ich weiß ja nicht ob ich das irgendwann brauche aber gucken wir mal okay ich bin dir jedes mal sehr dankbar für deine unterstützung so. ich jetzt ein paar sachen davon erledigt also gib mal Luft habe ich mir eigentlich nur geholt, weil er begrenzt ist. Also ja, ich hoffe, du hast jetzt nicht stehlen. Hi. Ach, soweit ich vielleicht Sachen klauen können. Provozieren, effizient Blocken. Das ist jetzt automatisch provozieren, ein in fertigen Bedrängnis sind, wodurch die aufnahme auf dein Gegner gelenkt wird. Cool. Während den Schaden blocken und lädt die ATB-Leiste stärker auf. Oh, cool. So stehlen, das wäre nicht schlecht. ich auf weitere Daten zu meinen, ja, okay, ist gut. Äh, ja, nehmen wir denn dafür aus, dass hier definitiv stehen ist schon auf Maximum. Ja, oh Gott, ich hoffe, stehen hat nicht so eine blöde. Du hast mp -Boost noch. Okay, ja, hoffe, stehen hat jetzt nicht so eine blöde. Ja, mach mal, gehen wir ihnen ganz viele von diesen Dingern. Ja, wir stehen hat nicht so eine blöde Wahrscheinlichkeit wie. Also nicht. Äh, ich will mal ein anderes Leveln ja Frost. Ich glaube, viele Gegner waren irgendwie anfällig gegen Frost. Ne? So und dann versuchen wir uns mal gegen Shiva im nächsten Part. Oh. Warte mal, habe ich jetzt schon wieder neu bekommen und direkt abgeschlossen? Nee, ne. ich würde mich sehr freuen wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Äh, nee. okay ich freue mich ich auf mehr materiaplätze äh, ich bin zwar noch voll aber das soll mich jetzt nicht aufhalten <lacht> Gut, dann will ich ein paar beenden. in der nächsten folge gucken wir mal wie es mit diesen VR-Missionen ja so abgeht ne? könnte ja vielleicht nicht schlecht sein ich sehe aber noch hier irgendwie mehr die habe ich gerade schon geredet. Ne? Also, ja. ich schau wieder mal rein. Äh, da war jetzt ein Lied, hatte ich gerade. Warte mal, da war ein Waffenshop. Da will ich jetzt auch noch mal kurz vorbeischauen, glaube ich, wenn ich darf. Oder selbst Schutz ist die erste Bürgerpflicht. Das gilt besonders. Hier in das ist auch so ein Schwarzreif. Was ist das? Ohrringe. Magiewert. Magie, ja. Sollte ich vielleicht Aeris geben, ne? Ich kann ja jederzeit irgendwie die Klamotten wechseln, ne? Kann er Aeris. Hier, so ein ausrüsten. Ohrringe. Ja, vier Punkte, aber was soll's, ja. Warum nicht? Gut. Und hier haben wir so einen normalen Shop noch, sehe ich gerade. Kommen wir mal da. Ach, was? Ich habe 78 normale Heiltränke. Und die kann ich doch ein bisschen aus dem Fenster werfen. dann dann würde ich sagen, wir können uns wie so VR-Messung im nächsten Part mal und gucken, wie es dann ja wird dann so abgeht. Boah, Cloud zuckt schon, der kann schon gar nicht erwarten. Oh, ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.